In vielen Gründen kann ich zustimmen, auch gerade, was die Informatik-Fachbereiche angeht. Da sind äh, die Universitäten, auch die Universität Bremen, von der ich komme, sehr gut aufgestellt. Auch dort gibt es das K äh, DFKI, und, ähm, aber was hier, wo ich wirklich noch eine Herausforderung sehe und auch noch Bedarfe sehe, ist, was äh, Sie schon angesprochen haben, Herr Pinkwart, ähm, dass es auch in den anderen Fachbereichen ankommt und dass es eben in der Breite der Universität äh, auch statusgruppenübergreifend ankommt, also auch nicht nur bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, sondern auch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 Ja, genau, also aber jetzt haben Sie schon ganz viele Stichworte an die Wäscheleine gehängt. Ich, ich greife mal bei einem rein und dann möchte ich gleich Aljoscha Burchardt auch dazu holen. Frage gebe ich jetzt weiter. Eine, eine wie haben Sie das eben genannt? Eine Kompetenz, nicht Kompetenzvernetzungsagentur? Wie war das Stichwort? Ein Campus, Campus, Campus Vernetzungsagentur. Vernetzungs Frau Regels, äh, Dr. Dimitrov, wie schlägt sowas bei Ihnen auf? Ist das der richtige Weg aus Ihren Perspektiven? Oui, es ist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 Lernpläne letztendlich für Studierende nachdenkt, ähm, die Studierenden haben ja auch sehr viele verschiedene Lerntypen, ähm, die vielleicht nicht unbedingt immer zu einem standardisierten Studium passen und ähm, haben auch verschiedene Bedürfnisse oder ähm, auch Barrieren, die sie im Studium erleben, wo ähm, KI-Tools konkret auch ähm, von Unterstützung sein können. Also seien es zum Beispiel ähm, Übersetzungstools, wenn es um sprachliche Barrieren ja. geht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 wo ich auch nochmal sage, entmystifizieren wir mal dieses Thema ein Stück weit. Okay, nehmen wir mit, dazu sagt gleich Herr Greisler was, aber ich möchte trotzdem nochmal bei der Frage bleiben. Wie kann von der Wirtschaft, kann von Firmen wie Ihrer, die ja doch nun auch global tätig ist, eine Art Rückenwind kommen, um die Entwicklung an den Hochschulen über transdisziplinäre Gremien etc. hinweg zu befürworten und zu befördern?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 Instrumente und Förderinstrumente mhm. schon gibt, nutzt, muss man sie nutzen. IDL mhm. machen wir genau solche Modelle. Ich dazu äh, was? Innovation in der Lehre ist diese ja. neue Förderorganisation, mhm. wo man auch Projekte zur Lehre einreichen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 eine Frage, ich zieh sie <lacht> Ich dachte, die war rhetorisch. Äh, äh, keine Co-Referate von der Moderation. Aljoscha, ich habe eben Datengenossenschaften nur ganz kurz gesehen. Was siehst du im Chat? Was sind für ja. Diskurse, die... Ich einmal noch kurz bestätigend, wenn ich Ton kriege zu dem, du hast was hier... Hat Aljoscha Ton?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 Ich würde auf jeden Fall dem beipflichten, dass es sich ganz sicher nicht an irgendwelchen Statusgruppen von Universitäten mm. hängt, dass jetzt der Mittelbau oder die mm. Studierenden, Professoren oder mm. wer auch immer das strukturell gegenwärt. Das sehe ich überhaupt nicht. Mm. Tatsächlich ist die, die Frage der, der Infrastruktur, auch der gemeinsam genutzten äh, Infrastruktur, ich glaube aber auch äh, verbunden mit Fragen ähm,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 KI als Methodik und auch als Inhalt sicher in die Breite spielen können. Dafür ist er aufgestellt als die Plattform im deutschsprachigen Raum, die die KI in der Bildung mhm. eigentlich, man muss sagen, in der Hochschulbildung. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zu anderen Kurzbildungsressorts, aber ähm, der ist im Bereich der Hochschulbildung irgendwie zu. Natürlich hat das dann eine prominente oder kann mhm. es eine prominente Rolle spielen? Mhm. Frau Winter.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 Die ja gerade dabei ist, sich zu sortieren. Was wünschen Sie sich in Bezug auf unser Thema? Sie haben gerade gesagt, wir müssen es umsetzen: LehrerInnenausbildung etc. Wir brauchen eine. Äh, Frau Regels, was wünschen Sie sich noch von der, oder in Bezug gegebenenfalls auf die These, die Sie gerade äh, mit uns geteilt haben, was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung? Ganz konkret. Oh, genau. Kurze Antwort. Auch das, genau. Auch dem entmystifizieren, nämlich das